Ich freue mich voll, dass wir, dass wir das jetzt machen. Ich habe ein Bilder gemacht, so was interessant sein könnte für Themen. Und lustigerweise hat gestern mir eine Freundin auch geschrieben, so habe sie was gefragt, was anderes und dann natürlich, wie sie geht. Und sie hat dann geschrieben, ja, dass es eigentlich gut geht, aber halt, dass oft halt viele Gedanken da sind und einfach so Uh, vor allem dann am Abend halt, wenn man sich im Bett liegt und dass es halt dann irgendwie sehr viel lauter wird im Kopf und einfach sehr viel präsenter wird. Um, und ich glaube, es wäre voll schön, beziehungsweise aus meiner Erfahrung kenne, dass es gut, um, dass man ja oft auch zu viel Aufmerksamkeit auf den Inhalt vom Denken lenkt oder das so wichtig macht, was genau da so vor sich geht. Um, und wenig, man wenig weiß über den Denkprozess an sich. Und gleichzeitig um, habe ich viele Freunde mich eingeschlossen, wo wie ich, ich erinnere mich dass ich oft gesagt habe, so ja, ich habe es theoretisch verstanden, aber es fühlt sich trotzdem nicht gut an und es hält nicht auf. Um, und ich glaube, dass also in meinem Umkreis kenne ich einige Personen, die, denen es ähnlich geht, werden wir immer natürlich, aber ab und an. Ich kenne es auch nur zu gut. Ähm, und wenn es für dich passt, dann würde ich, würd ich gern das Thema mal jetzt so einläuten. Ja, gern. Also, das ist ein guter Punkt, mit dem theoretisch ist es klar, eigentlich wäre es oft schlauer, nicht zu denken. Würde ich so, so. unterschreiben. <lacht> Vor allem, wenn man schlafen will, zum Beispiel. Ja? Und ähm, äh, wie du sagst, aber es fühlt sich dann halt anders an. Und das, finde ich, ist, ein, ist gleichzeitig auch ähm, eine Art Lösung, weißt du, dass, ähm, dass es nicht darum geht, ja, wie kriege ich die Gedanken weg und dann darüber nachdenkt, warum man so viel denkt oder was auch immer, sondern das ist, das ist, dass man da mit einem gewissen Forschergeist auch ähm, fühlen kann, was machen denn die Gedanken? Und, äh, und merkt, okay, die machen eine Unruhe im Organismus, die dann gleichzeitig der Anlass ist, fürs Denken zu schauen, was ist da los und Erklärungen für diese Unruhe zu finden. Ja, also das, zum Beispiel das Thema, über das man gerade nachgedacht hat, was Unruhe gebracht hat, dass das also wirklich wichtig ist, weil beunruhigend. Und dass, diese, dass die Emotionen dann der Treibstoff sind fürs, äh, fürs Weiterdenken. Und das zu beobachten ist schon mal irgendwie ganz hilfreich, weißt du, weil das ähm, einen aus diesem ich will nicht das, was da passiert, rausbringt, hin zu, ich will was über das Denken lernen, wie das ist, was das Denken macht und so weiter, statt dass das Denken irgendwie wie ein Feind behandelt wird oder so. Das ist einfach ein, was Interessantes ist. Und zwar, wie du sagst, nicht so sehr von den Inhalten her, sondern von, von diesem Zusammenspiel, von was macht das Denken mit dem Körper? Ja, für mich eine spannende Beobachtung ist ja das, irgendwie, dass das ja wirklich automatisch abläuft. Ich suche mir nicht aus, jetzt, dass ich diesen Gedanken haben möchte, weil wenn das so wäre, würde ich mir ja nur gute Gedanken oder nur irgendwie schöne Gedanken aussuchen. Das heißt, da läuft irgendwas automatisch ab, wo ich jetzt nicht so viel, nicht per se jetzt so viel Einfluss drauf habe, und auch wenn ich dann sage, jetzt hör, also wenn ich dann sozusagen mit mir selber reden beginnen würde, hört es ja nicht auf. Das heißt, da scheint irgendwas automatisches, äh, ja, Energie zu bekommen, zu passieren, wo ich jetzt nicht so direkt darauf Einfluss habe im ersten Moment. Mhm. Und meine zweite Beobachtung ist das, ähm, für mich, sobald ich schaffe, eine Distanz zu dem Thema oder zum Gedanken zu bekommen, ein bisschen weitere bekommen, fühlt sich das anders an als wenn ich diesen Gedanken mit weiteren Gedanken lösen möchte und nicht auf den verharre. Ja. Ja, einmal ähm, dieses, äh, das ist halt der Unterschied, ob, äh, ob die Welt durch diesen Gedanken betrachtet wird ja, oder ob der Gedanke selber betrachtet wird, selber wahrgenommen wird, statt irgendwie dass die, äh, zum Beispiel bei diesen äh, beliebten, äh, was soll nur werden Gedanken. Ja. Mhm. Also Sorgen und so, dass, dass, dass man dann ja hauptsächlich mit diesen äh, Zukunftsfilmen beschäftigt ist, die zeigen, wie man es nicht haben möchte. Mhm. Ja, und der Organismus sagt dann, ja und so wird sich das anfühlen, wenn das so, so kommen würde. Dann würde ich mich schlecht fühlen und macht halt Stress und das ist, äh, äh, das ist was ich meine, dieser Mechanismus, der dann den Gedanken irgendwie immer Recht gibt. Ja, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, auch wenn da ähm, was anderes sagt, jetzt hör halt auf damit oder so. Und ähm, was ich aber auch einen äh, wichtigen Punkt finde, weil manchmal äh, haben Gedanken ja auch eine ganz gute Berechtigung. Also dieser Gedanke, ähm, wie soll das weitergehen oder sowas, oder was, wenn das passiert oder sowas, hilft ja einfach auch, ähm, sich auf Situationen, also kann helfen, sich auf Situationen vorzubereiten. Ja. Und so ein Gedanke wie zum Beispiel, habe ich eigentlich den Ofen ausgemacht? Das kann schon sein, dass das ein sinnvoller Gedanke ist, das mal zu überprüfen. Mhm. Statt irgendwie, auch jetzt höre ich mal auf mit dem Denken oder sowas. Sondern zu schauen, die Gedanken wollen ja, dass es, äh, dass es einem gut geht. Dass man sicher ist zum Beispiel. Mhm. Dass man morgen auch eine Freude hat oder nichts, worunter man leidet oder so. Und, ähm, und das finde ich auch ein wesentlicher Punkt. Eben wie gesagt, dass das Denken kein Feind ist. Sondern versucht dafür zu sorgen, dass es einem gut geht. Nur, dass die Lösungskompetenz halt teilweise ein bisschen sehr beschränkt ist vom Denken. Aber wieso ist es dann so, dass wenn das Denken die Ursprungsfunktion hat, dass man eigentlich überlebenssichert und dass es einem gut geht, dass es dem Organismus, dem Menschen und uns halt gut geht, wie kann es dann sein, dass es, ich sage mal, oft oder sehr oft in die andere Richtung wahrgenommen wird oder einfach anders erlebt wird? Weil ich kann aus eigener Erfahrung wieder sagen, mit das Denken oder mein Denken und das Denken, was äh, so abgeht in, in, in mir oder was ich wahrnehme, oft echt so fertig macht und äh, hat sich nicht so angefühlt, als würde es jetzt dir helfen wollen. Auf kurze Sicht, also auf lange Sicht, wenn man dann wieder Distanz bekommt und irgendwie ah, ja, kriegt und lernt darüber, dann ist sie wieder anders. Aber es geht ja vor allem um dieses direkte Leben in dem Moment. Da kommen Gedanken, die machen einen fertig, dann ist es schwer zu glauben, eigentlich will der mir was Gutes. Ja, äh, der, äh, oft ist es so, dass Gedanken halt wollen, dass einem nichts Schlechtes passiert. Also denken Sie darüber nach, wie man sich blamieren könnte zum Beispiel und wie man das vermeiden könnte, wie man ähm, nicht pleite gehen könnte und solche Sachen. Ne? Aber es geht immer von diesem, von, dieser, von diesem Problem aus, was zu lösen ist. Oder sehr oft von dem Problem mhm. aus. Ne? So irgendwie, morgen wird super Wetter. Dann lege ich mich an den See, was kaufe ich mir dazu trinken? Ah, was Schönes oder so. Und dann gibt es noch ein Eis oder so. Das sind nicht so die Gedanken, die so eine, äh, die so eine Dringlichkeit dann entwickeln. Sondern, sondern was, wenn das nie wieder gut wird? Oder was, wenn äh, die Beziehung auseinandergeht? Und dann finde ich nie wieder einen Partner oder solche Sachen halt. Ne? Was, wenn ich meine Arbeit verliere? Die, das sind alles eher so sagen wir, ernste Gedanken, ja, äh, im Gegensatz zu, was uns gut tut, sind ja meistens nicht so ernste Gedanken, sondern ähm, wie schön ist dieser Moment, wie, äh, wie super ist das Wetter, wie schön, dass dieser Mensch mich anlächelt oder so. Ja, diese mehr gegenwartsbezogenen Sachen oder auch in der Erinnerung, ach, war das eine schöne Begegnung heute oder so. Mhm. Aber das hat nicht diese Dringlichkeit von, ähm, wie man das von den Eltern ja auch oft gelernt hat. Pass bloß auf, dass nicht das und das passiert. Du nimmst das alles viel zu leicht oder solche Sachen. Das Leben ist ernst. Das Leben ist ernst. Es ist kein Spaß. Also und man muss ja, was ja. leisten. Ja, man muss was leisten und man muss halt aufpassen, dass nichts Blödes passiert und dass man vorbereitet ist und dass man genug gelernt hat und dass man, eben, wie gesagt, sich nicht blamiert und diese ganzen Sachen. Und das scheint halt irgendwie ähm, mehr Dringlichkeit zu haben. Und ähm, es gibt viele. Ähm, Hirnforscher, sagen wir mal, oder Hirnforscherinnen, die, äh, die sagen, ähm, diese Gedanken von was soll, äh, was könnte passieren, ähm, im negativen Sinne, ähm, dass das unsere Überlebenschance von unseren Vorfahren erhöht hat. Dass es nicht so ist irgendwie, äh, ach, da wird schon niemand in die Höhle reinkommen oder sowas, sondern die Leute, die gesagt haben, stellen mal lieber mal äh, eine Wache hin. Das waren die, die eher überlebt haben. Also mit anderen Worten, unsere Vorfahren waren halt einfach die, die sich Sorgen gemacht haben. Im Gegensatz zu die Hippies, die äh, gedacht haben, da passiert schon nichts, lass uns feiern. Aber es ist auch spannend irgendwie, dass unser Denken Part of the Evolution ist, also dass teil das dass eigentlich jetzt nicht von von von mir gemacht worden ist mein Denken, so ich habe jetzt mir ausgesucht, wie ich denke und was ich denke, sondern es ist eigentlich ein Teil vom kompletten Evolutionsprozess. Ja, ja das ist eben, wie du, wie du vorhin gerade gesagt hast, ähm, wir suchen uns die Gedanken ja nicht aus, sonst würden wir halt einfach die ganzen lustigen, äh, glücklich machenden Gedanken denken. Sondern es ist, ich gesagt, was könnte ein Problem sein, lass uns mal schauen, wie das wäre, wenn es ein Problem wäre. Ja? Und dann eben Gibt es da eine Lösung dafür, jetzt um halb drei in der Nacht im Bett, finde ich da eine Lösung? Nein. Oh, das ist ja dann wirklich ernst. Oder nicht? Ja, aus Sicht vom Denken ist es dann halt ja, ernst. aus Sicht vom Denken schon, ja, ja, ja. Gibt es da eine Lösung? Ich kenne das von, von Leuten mit Prüfungsangst, die zum Beispiel sich immer mit der Frage beschäftigen, was, wenn ich was gefragt werde, auf das ich dann keine Antwort habe. Und der Organismus sagt, ja, das wäre blöd. Ja. Was könnte die Frage sein, auf die ich keine Antwort habe? Nicht mal das weiß ich, oh Gott. Ja. Und ähm, so ähm, funktioniert halt das Denken, dass es sich einfach Sorgen macht und dann versucht, diese Sorgen zu lösen.